Bundesrates, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit meiner Motion möchte ich den Bundesrat beauftragen, klare Richtlinien für die Leistungsvereinbarungen zwischen dem SECO und den Arbeitslosenkassen zu schaffen. Im Corona-Jahr ist das nötiger denn je, ausgerechnet die Unia rechnet als einzige Anbieterin ihre Leistungen als Pauschale ab. Alle anderen Anbieter haben sich spätestens Ende 2018 von dieser zweifelhaften Methode abgewandt. Erfahren habe ich das von der Praxis der Unia an der Sommersession vom Bundesrat, welcher in einer Antwort auf meine Interpellation Klarstellung genommen hat. Es stört mich, dass es die Unia ist, die hier eine Ausnahme bildet, und zwar eine große Ausnahme.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 So zynisch es eben tönt, so ist es leider auch. Die Unia profitiert also von jedem Arbeitslosen, von jeder Person in der Kurzarbeit. Und natürlich tun das alle anderen Arbeitslosenkassen auch, aber die erwähnte Organisation ist wie erwähnt die einzige von allen privaten und kantonalen Leistungserbringerinnen, die ihre Leistungen mit einer Pauschale abrechnet. Pauschalabrechnungen sind im hohen Maße intransparent, das wissen Sie alle. Es muss also im Interesse aller Anbieterinnen und Arbeitslosenkassen, aber auch allen Versicherten sein, hier Transparenz zu schaffen und keine Zweifel über die Abrechnung aufkommen zu lassen. Vertrauen ist gerade jetzt äußerst wichtig, stehen wir doch als Folge dieser Corona-Krise auch vor einer Krise auf dem Arbeitsmarkt. Umso dringlicher ist es, die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung zu überprüfen und anzupassen. Ziel muss es sein, die Leistungsvereinbarungen zwischen dem SECO und den Arbeitslosenkassen betreffend Transparenz weiterzuentwickeln. Dabei sind international bewährte Benchmarking-Methoden hinsichtlich Einnahmen, Leistungen, Verrechnungen, Mittelverwendung und Effizienz einzuführen. Dies ist umso mehr angezeigt, als die Summen, um die es in der Arbeitslosenversicherung geht, in der nächsten Zeit erheblich ansteigen werden, eben weil mit einer zunehmenden Arbeitslosenquote zu rechnen ist. Vor allem aber gehört das intransparente System der Pauschalvergütung abgeschafft. Ab der Vereinbarungsperiode 2024 sollte es nur noch erlaubt sein, effektive Kosten zu verrechnen. All das fordert meine Motion, Herr Bundesrat. Ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meiner Motion zuzustimmen. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Vizepräsident des Bundesrates.